Dieses Wochenende war viel los. Es gab eine Alarmierung der Notfallsesorge in Brück, eine in Blankenfelde, eine in Rehagen. Dies ist eine Andacht für alle, die es gerade schwer haben. Gott, unser Tröster, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit kommen wir zu dir und bitten dich, für die Menschen, die gerade schwer krank sind. diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben, für die Menschen, die jemanden verloren haben, der ihnen am Herz lag, für alle, die um ihre berufliche oder finanzielle Existenz bangen. Für die politisch Verantwortlichen in unserem Land. Für alle, die in einer überwältigenden Situation sind. Ewige, steh uns bei mit deiner Macht. Stärke uns die Gewissheit, dass wir im Gebet durch dich miteinander verbunden sind. Stärke unter uns den gegenseitigen Respekt. Schicke uns den Geist der Solidarität und der Sorge füreinander. Sei gepriesen in Ewigkeit, Gott, du Quelle des Lebens. So segne uns der Gott, der uns liebt und uns verbindet. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.